Ich habe gehört, die Leute mögen Rhythmus-Spiele. Willkommen zu Friday Night Funkin. Ein Spiel, was in den vergangenen Wochen, zum Teil auch Monate, sehr explodiert ist, könnte man sagen. Ähm, das Spiel kam 2020 auf New Newgrounds raus, wie ihr vorhin gesehen habt, mit dem Logo Newgrounds. Und äh, aus irgendeinem Grund ist das einfach sehr beliebt geworden, das Spiel. Und das Spiel kriegt ständig Updates und wird bombardiert mit Mods. Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr aktuell und... Man könnte sagen, es ist noch relativ neu und keine Ahnung, ich hatte einfach mal Bock, das Spiel mit Lärmabaus zu, zu Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeschaut und dachte mir, ja, ist schon, sieht nach einem ziemlich interessanten und bestimmt auch sehr spaßigen Spiel aus. Äh, das Spiel funktioniert ungefähr so wie Dance Dance Revolution, also ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde, einfach nur durch den Artstyle ist das Spiel nochmal ganz was Eigenes. Und, äh... Schön passend zu einem Freitagabend spiel wir dieses Spiel, so wie der Titel auch sagt. Und äh, ich gucke mal, dass ich jeden Freitagabend dieses Spiel mache, einfach weil der Titel so heißt. Ja, ja ich bin sehr kreativ. Und ähm, zur Story erkenne ich auch noch mal was dazu. Es spielt nämlich eine sehr lustige, interessante Story. Vor allem möchte ich aber auch noch sagen, wenn euch das Spiel gefallen sollte, solltet ihr auf jeden Fall donaten, denn das würde dem Creator helfen und dann würde er auch mehr von diesem Spiel machen für dieses Spiel machen, wie auch immer. Es gibt einen Freeplay-Mode, aber über den kümmern wir uns jetzt nicht. Wir kümmern uns um den Story-Mode. So, und dann machen wir erstmal das Tutorial, was man auch auf einfach machen kann und auf hart. Ähm, okay. So, und dann erzähle ich mal ein bisschen über die Story des Spiels. Also... Three, two, one, go. Rechts sind wir. Wir sind der Boyfriend. Und dort oben sitzt unsere heiße Girlfriend Und wir wollen natürlich an ihr Herz Aber Sie bringt uns jetzt bei Zu rappen Aber warum bringt sie uns das bei? Nun, das liegt daran, dass die Eltern damals Rapper waren Und <lacht> Rap-Battle gegen uns machen wollten, Damit wir an ihre Tochter rankommen ich verarsche euch nicht, das ist wirklich die Story von dem Spiel. Na ja gut, der Anfang ist auch sehr, sehr easy. Down, down, up. Down, down, right. Und ich mag auf jeden Fall den Artstyle, die Story und die Musik. Okay, das hat sie aber nicht gesungen. Darf ich nicht machen, okay. Aber ja, das war das Tutorial. Schön die Score, schön den Score runterkriegen. So, ich hoffe, ihr nun wisst ja alle, worauf ihr euch hier einlässt, wenn ihr dieses Video schaut oder diese Reihe, was auch immer das noch wird. Wahrscheinlich ein Let's Play in so einer Art und Weise. Na, wie auch immer. Ähm, jetzt geht's weiter mit der ersten Woche und da kämpfen wir gegen ihren Vater. In einem Rap Battle. Oder. Ich habe nochmal nachgeguckt Rockstar Battle aber es ist Rap Battle Und ich habe extra die Musik ganz laut gedreht Das ist schön hörbar ist Und keine Ahnung ich finde die Stimme einfach irgendwie sehr sehr lustig in diesem Spiel ba. Was soll man bei so einem Spiel kommentieren? Es ist einfach lustig. Ich hab wirklich nichts zu erzählen. Es ist einfach lustig. Was? Was hab ich verkackt? Ich weiß nicht, wie ich das verkackt habe wollen. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Baba, okay. Bipapo, bapu. Und das war's. Oder wie? 3, 2, one, go. What the fuck? Was ist das Teufel? Nein! Das ganz richtig overwormt! Ich habe ich überhaupt nicht verpasst, dass jetzt ein richtiger Web-Battle rauskommt! Scheiße! Der nimmt mich auseinander! Die Musik ist so nice im Spiel! Und ich spiele auf normal! Oh, nein! Ich klei jetzt gerade so halb mit ab. Das ist richtig nice Musik. Also ich feiere das irgendwie. Oh, knapp. Das Ding ist, es ist das erste Mal, dass ich ein Spiel, spiel ein Rhythmusspiel, was mit Falltast funktioniert. Boah, kann ich kann diesen Part nicht. Oh, jetzt habe ich ihn. Yes! Ha! Weiter geht's. Ich weiß nicht, warum es seltsam, lädt, aber... Jetzt kommt die nächste... What? What? Übertrag doch bei nicht, Bruder, Bruder, was soll das? Entspann dich. Boah. Das war auch eine nice Experience für mich, das erste Mal so ein Spiel zu spielen. Boah, da kommt richtig viel auf mich zu jetzt. Okay, okay, okay, okay, okay. Oh, oh, oh, oh, nein, nein, das ist falsch. Das ist richtig, richtig, richtig falsch. Richtig, richtig, richtig, yeah. Oh, das, jetzt, hab ich, jetzt hab ich verkackt. Oder? Ich kann ich einschätzen, wie viel Leben der mir abzieht da unten? Mein Problem mit. Ich habe ein Problem mit der Steuerung. Aber komm, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. Das ist, glaube ich, noch normal. So wie die Schwierigkeit. Und das war Woche 1 gegen Daddy Dearest. In Spooky -Wans! Ich wollte mal eigentlich die Wochen für jeweils eine Woche auffallen, aber dann werden die Folgen viel zu kurz. In Spooky -Wans! Für die Leute, die es nicht kennen, schaut euch Senor Pelos Pokémon. Ist lustig. Ah, ah, ah, ah, ah. Ich frag mich, ob Senor Pelos wirklich hier mitgemacht hat. Okay. Schaut mich ganz gut Wenn ihr wollt kann ich das spiel auch mal streamen wenn ich die story komplett durch habe und ja auch Freeplay alles So auf den Highscore zu kommen oder was auch immer Okay auf normal sind die noch sehr groß habe Ich habe gedacht dass es nur bei Wobei oh. einfach so Ich wollte extra nicht auch einfach spielen Das wäre langweilig gewesen er würde wieder aber zugucken der einfach spielt Oh Gott! Oh. Ich, ich bin echt schlecht. Tut mir leid. <lacht> Nein! Auslash oh, having a stroke! Komm, jetzt dich an, Mike! Okay. Das Ende war ja schon ein bisschen besser. Okay. Nächstes Lied. Okay. Three, two, Eins. One, It's a spooky man. Okay, fast perfekt. Na schon mal gut. Oh Gott. Oh, nein, das kann man nicht mehr machen. Oh Gott, so schlecht. Verliere ich, ja, ich, ich eigentlich dann die ganze Woche, wenn ich jetzt hier einmal verlieren sollte? Oh, ich verliere sowas von. Oh Gott, ich verliere sowas von. Die arme Freunde, die sind so enttäuscht von mir. Uh, ja, ich bin tot. Uff! Warum, warum leuchtet das da Okay. We try. Muss ich das ganz, die ganze Woche neu machen? Bitte sag mir nicht, ich muss die ganze Woche neu machen, weil dann, glaube ich, äh, probiere ich mal was anderes aus. Okay, nee. Ich musste das Lied neu machen. Okay. Ach oh Gott. Aber das ist auch für mich persönlich sehr verwirrend Wenn Pfeilplassen nach oben und nach unten direkt nebeneinander sind Und nicht nebeneinander so wie im Spiel Keine Ahnung, das verwirrt mich irgendwie Ah, ich bin zu schnell mhm. Oh! Nein! Ich verwechsel oben und unten immer das war richtig nicht extra! Nein! Ich bin fast tot! Ey, das, das ist echt schwer. Okay, ich habe wirklich erwartet, dass das einfacher wird. Scheiße, aber gut, ich habe noch nie solche Spiele gespielt. Spiele ich das eigentlich mit zwei Händen? Weil ich spiele jetzt mit einer Hand. Soll man das mit zwei Händen spielen? Soll ich vielleicht. Man kann auch mit VRSD spielen. Vielleicht benutze ich einfach AS für links, rechts, äh, für links, unten und dann oben, rechts, für anderen beiden? Nee, das ist zu verwirren, glaube ich. Ah, keine Ahnung. okay. Okay, da kann ich nicht auf den Rhythmus sachen Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann das nicht. Näh. Nee. Näh. Nee. Ah! Ich bin so schlecht! Ich will das Spiel nicht einfach durchspielen. Dann fühle ich mich nicht... Wuffy. Das ist doch bestimmt voll langweilig. Zum Zuschauen vor allem auch. Alter. Wie gesagt, ich könnte es halt besser machen, wenn nicht zwei Tasten, die ich benutzen muss, direkt übereinander sind und nicht nebeneinander, wie im Spiel. Ich habe da meine Probleme mit. Ah, jetzt war es schlechter als vorher. Ah, ich muss das halt üben. Ich weiß auch nicht was mehr oder was was was mehr punkte verlieren lässt Scheiße. ich weiß nicht ob ich lieber gar nichts drücken soll oder lieber versuchen irgendwas wenn ich einen fehler mache I don't get it was mache ich falsch alles. Ja, aber wie soll ich das lernen? Das ist doch, das, das, das kann man nicht mehr machen. Ich bin einfach so schlecht. Oh. So, so, so Rhythmusgurus, die das Video schauen, denken sich so, ja, wie schlecht ist der? Das sind diese einfache, äh, ist einfach, muss ich hier kriegt Ich habe Rhythmusgefühl. So ist es nicht. Es ist nur das erste Mal, dass ich so ein Spiel spiele. Ich dachte mir, wäre doch bestimmt cool, so ein Spiel mal zu spielen. Okay, das war gut. Das war gut. Ich muss auch darauf achten, was als erstes kommt. Okay. Okay, jetzt kommt das, wo ich die ganze Zeit sterbe. <lacht> Irgendwie habe ich es überlebt, aber ich werde jetzt sofort sterben. Nein! nein! Damn it. <lacht> so schlecht. Oh, das ist embarrassing. Komm, für unsere heiße Girlfriend müssen wir es schaffen. Das verwirrt mich vor, dass es noch einmal ändert. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas nur tot. Ja, was, was soll ich machen? Ah, ich kann das einfach nicht. Ich, ich lasse das nicht hin. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es ist mir einfach zu schwer. Ich kann es einfach nicht. Das ist einfach zu schwer, ich kann das nicht. Lass mal sehen, wie es auf easy ist. Ja, muss ich das Video jetzt wirklich auf easy durchspielen, weil ich so schlecht bin? Oh Gott. Lass mal sehen. Lass mal sehen, wie das auf easy ist. Stimmt, ich muss die ganze Woche neu machen. Ja, okay. Es ist ein bisschen langsam. Es ist, es ist langsam, es passt überhaupt nicht zum Rhythmus. Nein. Warum wollen die überhaupt die Spooky-Mann an meine Girlfriend ran? Was haben die eigentlich mit der Story zu tun? Warum bemerkt ich das erst jetzt? So, jetzt das gleiche Lied. Und nur auf einfach. Vielleicht muss ich das Spiel doch auf einfach spielen, weil ich zu schlecht bin. Oder vielleicht liegt es auch einfach nur genau an diesem Lied, was ich nicht kann. Ich weiß es nicht. Das kann ich auf jeden Fall. Nur ich finde an manchen Stellen... ...Pasta der Rhythmus überhaupt nicht gehalten. Das ist erst so eine Schwierigkeit für mich. Uff. Okay, das kann ich zumindest, auch auf Easy, obwohl es exakt das gleiche war. Hier auf der Ball. Was? Wieso also ich jetzt so viel? Bam, bam, bam, bam, bam, bam Okay, jetzt kriege ich sie besser hin. Ihr müsst auch mal auf die Expression von den Leuten achten. Die sind super, die sind Gold wert. Okay. Spooky man auf easy geschafft. So, will ich jetzt nun weitermachen? Hm. Lass mal sehen, wie Tutorial of Harte ist. Das würde ich gerne mal wissen. Wie schwer ist auf Tutorialfahrt? Ich meine, was ist beim Tutorial bitte hart? Wie kann man das auf hart machen? Da bin ich jetzt gespannt. Left, right, left, right. Beep, beep. Right. That's how you do it. That's how you do it. Down, up, down, up, down. Uh, down.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 Ja, war ganz normal wie vorher. Wait, wait, wait, wait. What? Was